Hallo! Das Bild, was ihr von mir seht im Spielzeitheft, ist aus der Nightbühne. Und die Nightbühne ist eine Late-Night-Show hier bei uns an der neuen Bühne Senftenberg. Und das Besondere an dem Abend und warum er mir so am Herzen liegt, ist, die Nightbühne war ursprünglich ein Online-Format, was entstanden ist quasi aus der Not heraus, während eines Lockdowns. Und nun ist es aber ganz normal im Spielplan, offline quasi für euch da, und ich darf diesen Abend moderieren mit der wundervollen Lena Konrad. Grüße gehen raus. Und wir haben immer die verschiedensten Gästinnen da. Es wird gesungen, wir spielen verrückte Spiele. Und das Schöne ist, dass man immer nie so ganz genau weiß, was an diesem Abend passieren wird. Und ich glaube, das macht es sowohl sehr lebhaft für uns als auch für euch. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns dort. Oder vielleicht an anderer Stelle und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis dahin.